Emil, komm, jetzt erzähl doch den einen Witz, den kennst. Der Emil kann Witze sein. Ja, aber nur den einen. <lacht> der Mir ist ja so fad im Lockdown. Funktioniert der Internet nicht? Na wohl, aber da steht immer nur das gleiche drin. Da musst du eben raus aus deiner Blasen. Du. Aufs Klo gehen ich regelmäßig. Vielen Dank. Das mit Blase entleeren funktioniert wunderbar. Na, ich meine raus aus deiner Internetblasen. Einmal was anderes anklicken, die mit neuen Content beschäftigen. Ja, eh. Aber außer Corona steht ja da nichts mehr drin. Doch, doch. Gerade jetzt kannst du ganz neue Künstler entdecken. Da gibt es zum Beispiel sehr interessante Livestreams, aber die gehen wahrscheinlich über deine dreisekündige Aufmerksamkeitsspanne weit hinaus. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur Live-Lesung aus dem Veranstaltungscenter unter Hinterbrunn vor ausgewähltem Publikum. Sie hören Auszüge aus dem 276 Strophen umfassenden Epos »Der Wald« des bis hinauf nach Oberhinterbrunn bekannten Literaten Adolf Möller-Dornschuh. Es liest der Autor selbst. »Der Wald ist kalt. Kalt ist der Wald.« so kalt war der Wald noch nie. Dem Reh ist kalt im Wald. Kalt ist dem Reh im Wald. So kalt war dem Reh im Wald noch nie. Dem Baum ist kalt im Wald. Kalt ist dem Baum im Wald. So laut war der Wald noch nie. Also... Literatur, das, das war halt noch nie so meins, gell. Hat das was mit deiner Laserschwäche zu tun? Na, Hofer, ha? Hat mein Witzkistel übernachtet? Nee. Ich frage ja nur. Ich schau mir halt lieber Filme an. Ja, aber da gibt's genug Angebot. Ja, aber die ganzen alten Schinken habe ich doch schon mehr als dreimal gesehen, versteht? Ich wünsch mir was Aktuelles. Aber Che, da gibt's wirklich genug. Von den Machern der Lockdown-Trilogie. Du weißt nicht, wann er dich beobachtet. Wann er in deiner Nähe ist. Wann du ihm aufgefallen bist. Mach nur einen Fehler und er schlägt gnadenlos zu. Halt dich an Regeln, dann wirst du überleben. M.N.S. Nehmen ab und du stirbst demnächst auf allen Plattformen verfügbar. Na, da ich hab da eher an was Leichtes, Heiteres gedacht. Verstehe, sowas wie Sissi oder der Förster vom Silberwald. Ja genau, Hofer, sag mal, wie lange kennen wir uns jetzt? Manchmal frag ich mich ja echt. Wie wär's mit der wenig Musik so für zwischendurch? Wir sind die lustigen corona wir fahren in Wir vorne in was wird denn das jetzt? Äh, ich spüle Partie Schach gegen einen Emil. Und ich soll da zuschauen, oder was? Naja, du kannst das ja via Handy live ins Internet streamen. Toi, toi, toi.